Was geht, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen ähm, Donnerstag. Das Video kommt, glaube ich, Donnerstag, also heute, raus. Und hoffentlich langweilt ihr euch nicht zu sehr in der Quarantäne. Es gibt ein paar Neuigkeiten zum Nier Replicant Update und deshalb wollte ich auch ein Video darüber machen. In einem Interview mit Yoko Taro, dem Director von Nier, den quirkigen, ähm, weirden Game Director, den wir alle kennen und lieben, oder die meisten hoffentlich. Und wenn nicht, dann solltet ihr ihn kennenlernen, weil er ist ziemlich, ziemlich witzig. Der hat gesagt, dass Nier Replicant so überarbeitet wird, dass es auch Fans von Nier Automata anspricht. Ähm, es werden ausgewählte Köpfe von Platinum Games an Bord geholt, die dann das Gameplay von der Neuauflage soweit optimieren, dass sich das Geschehen viel ausgefeilter anfühlt. Es deutet stark darauf hin, dass das Kampfsystem, was einer der großen Kritikpunkte vom ursprünglichen Nier war, an Nier Automata angepasst wird, was ich sehr gut finde, denn ähm, das Kampfsystem von Nier Automata hat mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war unglaublich fluide, es war sehr responsiv. Es hat sich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form steif oder mechanisch angefühlt, sondern war richtig fluide, also ein super geiles Kampfsystem. Ja, es würde mich echt freuen, wenn die dann das ähm, Gameplay vom Original Nier dann auch anpassen. Ansonsten gibt es auch ein paar Synchronsprecher des Original Niers, die dann wieder mit von der Partie sind. Zumindest bei den wichtigen Charakteren des Abenteuers. Die Dialoge werden komplett neu aufgenommen. Die Geschichte von Nier Replicant wird äh, geändert. Wie man schon vor vorher vermutet hat, Nier Replicant wird äh, wahrscheinlich, es ist noch nicht ganz bestätigt, aber es wird sehr wahrscheinlich ein neues Ending bekommen. Was haltet ihr von den Neuerungen? Was haltet ihr davon, dass ähm, das Kampfsystem angepasst wird? Also ich persönlich bin ein Freund davon. Ich finde es geil, dass sie ähm, oft das Feedback der Fans von damals hören und einen der größten Kritikpunkte nochmal überarbeiten extra für das, äh, für das Remaster. Beziehungsweise, ja, Remaster kann man es ja nicht, nicht wirklich nennen, weil es, es ist ein halbes Remaster und dann auch wieder ein halbes Remake. Es ist eher so ein, so ein Ding dazwischen, weil es ja es wird neu aufgelegt, aber es wird auch grundlegend irgendwo verändert. Von daher würde ich jetzt nicht Ausschließlich von einem Remaster sprechen, sondern auch so ein bisschen schon von einem Remake, so, so einem halben. Ich finde es aber gut, in welche Richtung sie gehen und ähm, mit jedem bisschen News-Informationen, die wir erhalten, bin ich auch immer persönlich immer hypeter und hypter, weil ich so gerne das originale Nier spielen möchte. Also wenn Platinum Games da mitmacht, dann, dann wird es einfach nur gut. Das Unternehmen steht einfach für richtig geiles Kampfsystem. Siehe Bayonetta, siehe Nier Automata. Naja, ich danke fürs Einschalten. Ich halte euch wie immer auf dem Laufenden. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken und zu abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. Ähm, ich bin auch auf Twitch unterwegs, da spiele ich auch alle möglichen Sachen. Schaut auch mal vorbei. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Haut rein.